also wieder Trigonometrie bitte jetzt diese dritte Aufgabe jetzt hier lesen und zu lösen versuchen einmal gemacht Pause geklickt, probieren wir es zusammen schauen wir genau die Figur, ja, wenn das A das B und der Winkel dazwischen gegeben sind, da kann man ruhig den großen Satz benutzen schauen wir mal so sieht der Kosinussatz also allgemein aus. Ja, die eine Seite zum Quadrat plus die andere Seite zum Quadrat minus 2 mal das Produkt der Seiten mal Cosinus des Winkels dazwischen. Die Seite zum Quadrat, die andere Seite zum Quadrat minus 2 mal das Produkt der zwei, der zwei Seiten mal das Cosinus, den Cosinus des Winkels dazwischen. Und die Wurzel daraus von diesem Ergebnis wird halt die andere Seite gegenüber sein. Die D1 in diesem Fall. Machen wir es auch kurz. Also so wird die Formel aussehen. D1, also diese Seite hier, wird, wie genau die Cosinus formel aussieht, ne? nur anstatt C haben wir jetzt hier D1. Ne? Und das ist dann so, was da steht hat. Gehen wir jetzt zum nächsten. Machen wir es auch. Hier müssen wir eine Formel für A berechnen, wenn B, D1 und ein Winkel, der nicht, dazwischen, der nicht dazwischen ist, auch gegeben ist. Das bedeutet, in diesem Fall müssen wir den Sinussatz benutzen. Also so einen Satz, so oder so. Und in diesem Beispiel jetzt hier. Sinus von diesem Winkel durch diese Seite wird Sinus von diesem Winkel durch diese Seite sein. Das ist ein Zwischenschritt, den wir benutzen müssen, weil wir eigentlich von dieser Seite eigentlich diesen Winkel brauchen. Aber wir haben diesen Winkel nicht. Wir haben nur diese Seite, diese und den Winkel da oben. Das bedeutet wir brauchen erst diesen Winkel berechnen und dann 180 minus die beiden Winkel wird der dritte Winkel sein. Und dadurch können wir auch diese Seite berechnen. Machen wir es auch. Das wird ja selbstverständlich eine ziemlich komplizierte Formel am Ende sein. Also wenn die Zahlen nicht gegeben sind, dann wird es wirklich am Ende sehr kompliziert sein. Aber wie auch immer, der erste Schritt, glaube ich, ist doch verständlich. Da hat man nur den Winkel Beta gerechnet, also diesen Winkel hier. Ja. Und wie geht das mit Hilfe des Sinusatzes? Ja. Da ist der Sinusatz. Das bedeutet in diesem Beispiel jetzt hier, dieser Sinus durch die gegenüberliegende Seite, mit dieser Sinus von Beta habe ich das jetzt genannt durch die gegenüberliegende Seite. Ja. Und das löst man auf Beta aus, das ist jetzt ziemlich kompliziert, wenn man das einfach löst. Das Sinus, die Gegenfunktion, wird Sinus minus 1, also das kann man auch mit der Hand, glaube ich, machen. Also Das wird das B auf die andere Seite kommen mit mal, ja, und dann bleibt das jetzt hier so. Das B kommt auf die andere Seite, das ist hier durch, auf die andere Seite mal, also B mal Sinus Delta durch D. Und die Gegenfunktion von Sinus wird dann so, Achsinus, also bei Taschenrechner erscheint das so in der Regel aus, äh, das so, da sieht es so aus, halt. und haben wir das so einmal gemacht, Fu Beta ist das ja der erste Schritt, das ist leicht, dann der Winkel Alpha, also dieser Winkel hier, wird 180 Grad, also wie viel alle drei Winkel in einem Dreieck sind, minus diesen Winkel, den habe ich hier Delta genannt, und minus diesen Winkel, den habe ich hier Beta genannt, ja. So wird es sein. A ist 180 minus Delta minus Beta. Ja, und dann. Und dann um die Seite a zu berechnen, benutzt man wieder den Sinussatz. Und das ist dann auch leicht. Da kommt das a auf die andere Seite und das muss man so, den Kehrwert auf die andere Seite so benutzen. Auf jeden Fall kommt sowas heraus. Oder man kann das auch den umgekehrten Sinussatz benutzen. Also wo die Seite oben steht, dann ist das Umformen einfacher. Und so sieht es dann einfacher aus. ja Einfach diese Form des Sinusatz benutzen. Satzes. Und dann muss man einfach das Sinus auf die andere Seite bringen. Dann bekommt man dieses Ergebnis hier. Gut, da braucht man nicht mal das Löse benutzen, sollte klar sein. Und jetzt um die gesamte Formel zu bekommen, muss man zunächst einmal das Alpha hier ersetzen, durch diesen Ausdruck. Das haben wir so hier gemacht. Warum der Geber jetzt dieses Ergebnis angibt, brauchen wir jetzt hier nicht erklären. Haben wir jetzt hier das Alpha, das Alpha in dieser Formel durch die entsprechende Formel für Alpha ersetzt. Und dann als letztes muss man an der Stelle von Beta diese Formel einsetzen. Das ist dann eine sehr komplizierte Darstellung, aber so ist es halt. Und so wird die Formel am Ende sehen. Aussehen. Ja, ein bisschen kompliziert. Aber wenn man das Schritt zum Schritt macht, sollte doch nicht so schwer sein. Der erste Schritt allerdings, das hier, wo man den Winkel Beta berechnet, da braucht man nicht mal die GeoGebra, ja, da muss man einfach um das Beta zu berechnen, das auf die andere Seite bringen. Es bleibt dann so B durch T mal Sinus Delta. Und die Gegenfunktion von Sinus, dann wird es hier mit Sinus minus 1 notiert. Und das wird dann die Antwort sein. Na gut, gehen wir zur nächsten Frage. Und schauen wir kurz. Oder machen wir lieber jetzt den vierten Teil. Da sieht man, wie leichter es ist, wenn man Zahlen hat und dann nicht so abstrakt arbeiten muss, wie hier. Ja. In der vierten Aufgabe sieht man das dann. Und die dritte Aufgabe lassen wir für das nächste Video. Also, was ist jetzt hier gefragt? Die Allseite A ist gegeben. Die Seite D1 ist gegeben. Und dieser Winkel ist auch gegeben. Und gefragt ist die Seite B. Also zwei Seiten, ein Winkel der nicht dazwischen steht, sind gegeben. Und die dritte Seite ist gefragt, also das bedeutet, wir müssen halt den Sinusatz benutzen. Und das ist genau die Schritte wie bei Nummer 2, nur jetzt werden sie konkret sein. Wir werden Zahlen jedes Mal haben und dann ist es ja viel leichter. Hier sehen wir also den Sinusatz. Und um diese Frage zu beantworten, das ist mit der anderen Seite jetzt, ist A gefragt und B gegeben und wieder der Winkel und diese Seite jetzt hier, nur bei diesem Dreieck. Und dafür, um das B zu berechnen mit dem Sinusatz, brauchen wir diesen Winkel. Aber diesen Winkel können wir nicht, nicht direkt berechnen, dann müssen wir erst diesen Winkel berechnen. Und wir benutzen also daher den Sinusatz ja, für diese Seiten. Und diese und diese Seite und diesen Winkel da. Dadurch können wir auch diesen Winkel so berechnen. Da steht der Sinusatz für diese Sachen. Sinus-Delta habe ich jetzt diesen Winkel da oben genannt. Alpha diesen Winkel hier. Und umgeformt. Also erst das A auf die andere Seite. Und dann die Gegenfunktion von Sinus ist Axinus. Und das A ist gegeben. Delta ist der Winkel, D ist auch gegeben, ist Diagonale, also das A ist 4,8, das D 7,6 und der Winkel 129 und da können wir irgendeinen Taschenrechner oder GeoGebra benutzen und das berechnen. Also, A cosinus 4,8 mal Sinus des Winkels durch 7,6, also Diagonale, das ist das A, das, das A genau, das bedeutet, dass dieser Winkel da, hier, sollte halt 29,4 Grad sein. Das bedeutet, der gebliebene Winkel, Winkel ist 180 minus 129 minus 29,4, ungefähr 21,6 Grad. Also dieser Winkel jetzt ist 21,6 Grad, Entschuldigung verkehrt jetzt um ich habe es ein bisschen so <lacht> verkehrt um gesagt wir haben jetzt nicht diesen winkel gerechnet sondern diesen winkel gerechnet ja wieso diagonale gegenüberliegende winkel und seite a ist gegeben ja korrektur seite a ist gegeben gegenüberliegende winkel ist diese den den habe ich jetzt hier alpha genannt den haben wir gerade eben berechnet. Und der ist 29,4 Grad. Ja, 29,4 Grad. Und dann müssen wir diesen Winkel berechnen. Das ist 180 minus diesen Winkel, minus diesen Winkel. Das ist der Winkel, der bleibt. Das ist 21,6 Grad. Und dann müssen wir den Sinusatz entweder mit der Seite A oder mit der Seite D benutzen, um die Seite B zu berechnen. Das bedeutet in diesem Fall... Also, wieder der Sinussatz, ein bisschen verkehrt jetzt, mit den Seiten oben. Ja? Und in diesem Fall die Seite B, ist jetzt gefragt. Kommen wir jetzt zu, zum Gefragten, ja die Seite B. B durch Sinus Beta, B durch Sinus von diesem Winkel, den wir gerade am Ende so gerechnet haben, der ist 21,6. Ja? B durch diesen Winkel wird so viel wie d durch diesen Winkel sein. D durch diesen Winkel, also da b wird die Diagonale, das d, das ist 7,6, mal Sinus Beta kommt oben durch Sinus Delta. Beta haben wir gerechnet, 21,6, Delta ist hier gegeben, 129, und da können wir auch die Seite b berechnen. Machen wir gleich. Und hier gibt GeoGebra ein merkwürdiges Ergebnis, wieso? Ich habe vergessen hier das Gradzeichen zu schreiben, machen wir gleich. Also das Ergebnis ist 3,6. 3,6 was? Wir haben gerade eine Länge gerechnet, beides war Zentimeter, also 3,6 Zentimeter wird diese Seite in diesem Fall sein. Die Figur entspricht selbstverständlich nicht genau dem Ergebnis. Eigentlich ist jetzt diese Seite doch kleiner als diese, aber das ist ja mit Skizzen, das kann passieren, dass sowas vorkommt. Gut, ich hoffe, dass das der Fehler also inzwischen nicht so viel verwirrt hat. Also ich habe das dann eh korrigiert. Also noch einmal zur Wiederholung. Wir haben am Anfang diesen Winkel, diese Seite und diese Seite. A, D und Winkel da oben. Und dadurch können wir auch diesen Winkel berechnen, den ich hier a genannt, Alpha genannt habe. Und dadurch kann man auch durch Subtraktion, also 180 minus diesen Winkel minus den Winkel, dann bleibt dieser Winkel, und dann kann man benutzen wieder, den Sinussatz wieder benutzen, und das bedeutet, dass diese Seite durch diesen Sinus von diesem Winkel ist so viel wie diese Seite durch Sinus von diesem Winkel. Und das haben wir dann am Ende gemacht und umgeformt, ja? und dadurch haben wir dann am Ende auch die Seite B gerechnet. Gut. Danke sehr.